The and his hi und willkommen. Mein Name ist Roy B. Und meiner mit ist Mario Master. Und wir grüßen euch zurück zu Let's Play Cuphead. Ja, im letzten Part hatten wir coole Jahrmarkt jahrmarkt action gehabt und jetzt haben wir weitere jahrmarkt action Ja, wir verprügeln einen Vogel. Nehm ich mal an. Zaharia Switcher, Zaharias Switcher in flug -Action. Einer, einer meiner absoluten Hassgegner. Okay. Oh, ich habe irgendwie Deutsch im Herzen. It's, It's on. Ah. Ich würde da weggehen. Kleiner ah. Tipp bleibt ganz links. Kann dir nichts passieren. man sagt mir. Mal ein bisschen zu spät finde ich. Ach mal, immerhin sage dir. Du bist du trotzdem nicht zufrieden. ey. das finde ich nicht oh. immer ja. Oh, zweite Form, also zweite Phase. Ich glaube, ich bin wieder ja von jenen Eiern getroffen. Bin nicht gut. die oh, only way to burn to kill a bird ist to burn it uh, okay. oh. das Vögel, wo einfach nur nägel dran sind ja. <lacht> was ist das denn das kapelt hier ist alles verrückt was hast du denn erwartet dass hier irgendwas normal ist, ja, das was ist das denn für ein seiner scheiße Ah, der kommt direkt auf mich zu. <lacht> ja, deine Waffe. Los, uns Dinger. Boom. Ja, ja. Ah. mal ein bisschen nach rechts gehen, ey. Ich Trifft den so nicht. Oh. Thank you. Oh. Oh, na. Ey. Einfach Klatsch. Klatscht, oh Mann. Mein Vater hat Mukies, ich habe Köpfchen. Ein unschlagbares Team. Okay. Hey, bro. Hey, sein Vater. Er hier, ne? Er. so. Ich glaube, der hat sich irgendwie in den verwandelt, oder? Nee, warum? Der kam da raus. Ich habe doch gesagt, bleib zurück. Da werde ich auch mal nicht mal getroffen. Au. Ah. Ich habe es einfach nur nicht aufgepasst. Lass mich in Ruhe. Was uns denn ab? Gerade ja, aber doch. Ich kann keine Bomben schießen klein bin. Das hast du doch nicht so aus, Mann. <lacht> Boom! Darauf habe ich gewartet. Nein, ich habe gleich voll. No. Oh, Save you. Äh, <lacht> äh, Ich war viel zu nah an der Hand. Und einfach einen laser raus. Ey. Now go, Now go. Oh. Ja, aber so klein was Ding, sehen. Ja. Weißt ja eigentlich gar nicht so schwer. Bin ich jetzt. Wenn wir da ich was völlig aus, aus Ich kann er überhaupt so viele Federn haben. Der war nicht mit dieser Phase fertig, So jetzt. Danke. Das kommt seine schlimmste Phase überhaupt. Nee, auf dich. Eigentlich nur weit weggehen. Das ist ja voll einfach. Boah, dieser, dieser elende, dieser elende Vogel, ne? Boom! Ha, ja. Nein. Oh, jeder mal, alle. Ja. Oh, das gibt's halt. Ne. Ne. Piu, Ne. Ne. nicht Na bitte. Ja. Ist aber immer noch nicht vorbei. Warte. Die Mülltonne. <lacht> er spuckt sein Herz aus. Boom. Nein! Oh. Nein! <lacht> Gucket dir an! Das glaube ich jetzt nicht! Ich habe alleine so ewig an ihm gebaut und wäre wäre so weit gegangen, meine Switch aus dem Fenster zu werfen. Weil ich ihn so hasse. Aber das macht immer den. den. Komm, den schnappen wir uns. Dann machen wir Vogelfutter aus dem! Warte halt. Ich meine, ich meine, daraus machen wir ein halbes Hähnchen! Ja! Das klingt schon besser, ne? Ja. Das gibt dann ein halbes Hähnchen mit blauen Flügeln! Ja. Blaue Flügel sollen ja verdammt lecker sein. Oh fuck. Ich sollte mich konzentrieren. Scheiße, ich hab nur zwei Herzen. Ich glaub, der raucht. Schön ja. äh, mal, danke. Äh, äh, Und nochmal, bumm. No. Doch, du bist so. Thank you. Ja, also irgendwie ohne oh. Schaden zu bekommen. Nein. <lacht> da komm du hast noch fünf Herzen. Da schaffst du. Ja, aber jetzt kommt die Phase. Gehen wir voll auf die Nüsse. Magst du sie nicht? Da Was? Zieht ihr hin? Also, ich glaube, der denkt, weil ich nur am Leben bin. Oh ja. so. oh. ja. Okay, da wollten wir links schießen. Dann bin ich nach rechts gegangen. Nehme ich mal. So. Yay. Jetzt gehen die Mitte. Uh, uh. uh, er mir sein Herz aus. Ich hatte dein Herz, uh, er hat dein sein Herz aber Er hat dir sein Herz ausgefüllt Ist das nicht niedlich? Uh, ist das? aber romantisch. Uh. Na okay, <lacht> Gucken Sie an. Und jetzt essen Sie <lacht> Ja. Ja. Hey, warte mal, sind wir aufhören. <lacht> ja. Ja, uh, ja, mal wieder was am Ende beigetragen. Ja, ich hey, nicht möglich für mich gehalten. Okay, letzter Boss in dieser Welt. Ne? Ja, jetzt kommt noch ein Boss so der Drache. Kapitel oh, nee. Saharias switcher Grimm ja, diese Münze als schon Schön. Yeah, eine Münze. Eine Ein Golddublone. Eine Golddublone. Nein. Bleib da stehen. Bleib ruhig da stehen. Nee, war Ah, okay. <lacht> Grimm Sintholz in feurige Reise. Ja, so feurig. Ist die feurig? Ja, oh, wir haben Vogel jetzt. Es kommt ein Drache. Ja. Logisch ist das wohl. Ja. Drachen sind stärker als Vögel. Oh Gott. bist du ein. beginn. Oh. Nein, ich wollte noch so reparieren. parieren. Genau so. Ja. Ja, Gott. Oh, nein. Er mich mit seinen Schwanz berührt. Auf erotische Weise? Ja, genau. Mann, das war ganz schön erotisch, ne? Oh nein, nein, nein, I am äh. Äh. Oh Gott, glaube ich bin glaub ich nach links, äh nach rechts. Hm? Oh, nee. hm? <lacht> oh. Diese kleinen Flammen achten. Na hier. Entschuldigung, wollte dich nicht auf den <lacht> heißen Stuhl setzen. <lacht> <lacht> Nein! Das Ah, Schatz, Schwanz. Hattest du dich wieder mit deinem Schwanz berührt? Ich habe mich geschwänzt. Dann er dich mir deinen Schwanz nicht erotisch berühren. Mann. Ah. Oh. Hey, Miss Fasel. Die Fresse. Äh, weg. No. Nein. I am dead. Yeah. You schon, dass es mit ist. Ja. Dann machen wir jetzt auf. Ja. He's going off. Tops. Daneben <lacht> gesprungen. Ich bin doch Ich bin runtergefallen. Vorsicht, Schwanz. Bah. Er hat dich rotisch berührt. Was, was, was willst du jetzt dagegen tun? Aua. Er hat dich mit seinem Schwanz berührt. Was willst du jetzt machen? Schieben ab in meinen Basen. Das tut so falsch. falsch. Ich treffe ihn nicht! Du schießt seine in die andere Richtung. Weil die, weil die ja zurückfliegen. Ist ja nicht die ganze Zeit zurückfliegen? Okay. Ja, maximal Reichweite, wenn du in die entgegengesetzte Richtung schießt. Die kommen uns alle zurück. Okay. Oh. Nein. Nein. Eigentlich dass du mich am so. sterben. bin ich. ne? Ich hey, letzte Phase. Haha! Ein Hydra-Rache! Danke. Oh. oh. ist ja ein bunsen Brennerfahrer. Oh. Na! Nein! Nein, ich hatte vier. Früher beinahe 5. Nein! Äh, alles dunkel. Ja. A oh. great Ja. Also, And begin! Wir beginnen jetzt mal, ne? Ja. Because it's all. Ich liebe diesen Ansager. Oh, ja. Ansager ist klasse. Spannend. Oh. Ja, genau der. Und genau der. Oh. Binst nah an den... Oh. In die Fresse. Wie Habe ich dich nicht getroffen? Hey, <lacht> Habe ich gerade getroffen. But... Oh. Ich, schon mal, ich bin ich bin auf dich drauf NBA! Nein! Nein, nein, Das war so nicht geplant. Nein. Oh. Nein, ich sein Schwanz. Er hat dich erotisch berührt. Jetzt hast du Drachen Aids. Er hat sich gerade so angehört wie SMG4. Okay. Oh. Bitte baller den kaputt gleich. In dieser Phase. Da alleine Patrouille. Aber Thank you. Der Grüße mixer respawn aller ne? Yeah? Thank, Thank you. Thank you. Okay, ah. let's phase. okay. Aua, hey. Kann ich gar nicht ausweichen, Mann. Oh, oh wir sind beide gestorben. <lacht> das ist mit dem platt gemacht. And begin! <lacht> Also Rage Completions ansehen irgendwie. Ja. Ganz besonders zu Cuphead. Kann mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, warum sich die Leute so sehr aufregen. Ich habe da schon irgendwie Schlimmeres gesehen. Aber, Aber in die Fresse. Du hast den, du hast den Angriff annulliert, um keinen Schaden zu bekommen. Ja, das ist klug gewesen. So jetzt, holt hol eine Lina wieder raus? Au. Sie waren schon längst draußen. <lacht> ich hole meine Boah. super super mega Ringe raus. <lacht> Au. Äh, äh, äh, äh. Oh, Gott. Nein! Okay, jetzt das heißt mir. Nein, nicht du. Hab ich habe mich mal gekriegt Nicht, Du hast übrigens fünf Karten. Du. No. Nein. Ich Alles also geht den Bach runter. Putzbrenner. Oh <lacht> Nochmal, Putzbrenner. Ich kann nicht gleichzeitig auf die Wolken und auf den gucken, ey. Oh, aber Ich schon. Oh Mann, oh. <lacht> Nein! Mann, doch gucken, wo ich hinspringen Mann, Mann, okay, <lacht> hey, Here, go. Here goes! Okay. schon langsam aber sicher wird doch schwanz ist erotisch und eigentlich nicht getroffen werden in dieser phase schwanz nur ball sind besser ja nein dieses feuer ey. feuer lebt doch gar nicht wie soll das feuer lebt Und das feuer böse ist was? <lacht> nein was von finger oh, nein nein das war zu früh aber der wird noch getroffen glaube ich blinken ah, also war's soll vielleicht mal da gehen in die fresse mitten in die fresse in welchen direkt danach getroffen man die ganze zeit so gut und dann ja genau das naja Thank God, ey. Ja. War schön. Der war gut. Ich frage mich allerdings, warum sind Capes und Magmans Handschuhe jetzt plötzlich gelb? Weil die sind doch eigentlich weiß. Sind die nicht immer gelb? Nein, die sind immer weiß. Die sind weiß. Ich meine, in dem Siegesbildschirm da? Ja. In, dem, in dem Siegesbildschirm sind sie gelb, aber oh. eigentlich sind sie weiß. Hier, wie du sehen kannst. Keine Ahnung. Die Anschluss sind weiß. Aber hey, wir haben Grün-Zündholz. Äh, Vertrag. Cool. So, oh, gehen wir weiter, ne? Jo. Tintenfassinsel 3. Alles erstmal hier. Wir gehen natürlich erst weiter, sobald wir die coole. Hier. The king dies, and the game in I'm Spiel. <laughs> Da geht weiter. Anscheinend habe ich euch Penner unterschätzt. Ihr habt es den Schulden dann ordentlich gegeben. Jedenfalls ja zunächst. Drüber, Mann, euch jede Menge Spaß. <lacht> Was ein netter Kerl. Ja, der ist nett. Sonst weitergehen, ne? Ja. Diese Tässchen haben wirklich Kampfgeist. Sie machen Hackfleisch aus den Schuldnern. Siehst du, ich wusste doch, dass die beiden etwas Besonderes sind. Seid ihr da mal nicht zu so sicher, Boss? Ich glaube, mit denen stimmt etwas nicht. Entspann dich, Würfel. Wenn diese kleinen. Ein Spitze irgendeine Kommutur versuche, stehe ich mir heiß. Okay. Der Adner hat mich gerade mit seinen komischen Augen angesehen. Nee. Nee, das hat mir nicht gefallen. Ist halt der Teufel, ne? Muss ja auch nicht gefallen. Ja. Schlüssel noch. So, gucken wir mal eben auf unsere Ertragsliste. Hm. Weil hier gibt es insgesamt sieben Bosse okay, würden immer mehr oder sind wir Rat der Großstadt? Ja, Arr, ihr werdet ein paar Tipps brauchen, um diese kleine Kiel zu holen. Besser dazu erst mal eure Bewaffnung. Nicht jede Waffe ist gegen jeden Gegner gleich wirksam. Wechseln kombinieren ihr Landraten. So geht es. So geht es. Hm, was soll man machen? Den Oh, ja, genau, wir sollten den Part <lacht> beenden. Ich dachte, wir hätten noch Zeit für den Boss. Nein, nein, nein. Hm, nee, okay. So, hast du gesehen, wie oft wir freikommen? Also. Nee. <lacht> nee. <lacht> ja, gut, okay, wir haben die Großstadt erreicht. Das heißt, im nächsten Part gibt es Großstadt-Action. Ja. Oh. Ja, bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bye-bye. but don't succeed, well, the, the devil, devil will take their path.